Auf, gut. Sehr gut. Prost, Tobi. Oh, du hast du ja gar nichts. Was willst du dann? Tobi, trinken wir mit uns. Also, ich trinke Spezi, sonst spiele ich so schlecht wie Theresa. Ich habe ein halbes Bier und bin bestimmt besser als du. Ja, also, was denn jetzt? Ja.